Servus und hallo zum Vlog hier auf Mabacher TV Tja Leute, ich habe euch ja versprochen, dass ich auf einen Fernsehpreis eingehen werde, okay? Und hier das Ding ist schwer und ja, das richtig rum. Hier habe ich die Plakette, das ist der Fernsehpreis, also wie... boah, die ist echt schwer. Also, ist echt ein Riesenteil, Teil, so, man sieht gut, und eigentlich, ich habe es ja als erstes, wie ich es aufgemacht habe, verkehrt rum aufgemacht, und hab nur diesen Teil hier gesehen, hier steht mein Name drin, Martin Habacher 2013, und ich habe mich schon voll gefreut drüber. Cool, ein goldenes Stück, ein goldener Riesentaler, mit meinem Namen drauf, und bin erst später drauf gekommen, dass der hinten ja, oder vorne eigentlich, in einer in der Figur das so was drauf hat. Ich schätze, das ist die Statuette, ein Mikrofon, soll das darstellen. Ich nehme an, es wäre teurer, dieses Mikrofon herzustellen, als diese Plakette. Ich glaube nicht, dass es Gold ist. Hm. Keine Ahnung. Aber es ist wirklich schwer. Und das Tweet ist auch sehr Kaiser-Theresian-mäßig. Also sehr hochwertig. Mit dem Samt und so. Das kann echt was und wenn man das so herzeigt, immer. Aber das war nicht alles, nein, es gibt noch mehr. Ein schönes Kartönchen, mit edlen Worten drin. Ich hoffe, ihr könnt es irgendwie so kann man es auch nicht sehen. Er Erstellt der Fernsehpreis der Erwachsenenbildung für 2013. Wird in Würdigung des besonderen erwachsenenbildnerischen Wertes der Sendereihe Zitronenwasser, äh, Zitronenwasser. Martin Habacher für die Gestaltung verliehen. Wien, am 5. Juni 2014. Und ja, das ist, war eine ziemlich coole Sache. Ich habe auch ein kleines Video gemacht, das ich zeigen werde. Ähm, den Fernsehpreis, für mich war das irgendwie total überraschend, weil der Kollege, der Ernst Spießberger, mit dem ich gemeinsam, also der die Sendung macht, und mich gefragt hat, ob ich moderieren möchte, hat mir gesagt, du, im März, wir sind nominiert für den Fernsehpreis. Und ich dachte, geil, Fernsehpreis und so, yeah. Im Rathaus, große Empfang, da gehen wir hin. Und ja, ich sagte mir, ich sie Promis schauen, oder? andere Fernsehmacher anschauen. Und ich wusste nicht, dass, der, dass es der, Erwachsenen, der Fernsehpreis für Bildung ist. Das hat die Sache etwas kleiner gemacht. Beziehungsweise vom Publikum her. Und auch die meisten Leute habe ich nicht wirklich gekannt. Äh, war aber trotzdem eine sehr beeindruckende Veranstaltung. Und noch vor allem, wenn man bedenkt, es war in unserer Kategorie äh, Universum Geschichte, also Universum History, war nominiert, was ziemlich cool war. Und ich habe Frühstücksfernsehen von Puls 4 war auch nominiert. Und ich glaube noch ein, zwei Leute. Und wir haben sie alle geschlagen. Ähm, ja, und nun zum Fernsehpreis, was das genau ist. Und zwar, ich habe ein bisschen äh, gegoogelt. Den österreichischen Fernsehpreis, die Bildung gibt es seit 67, Und er wird in drei Kategorien vergeben. Dokumentation, Fernsehfilm und Sendereihe. Und vergeben wir da von der Arbeitsgemeinschaft Bildungshäuser Österreich, Bücherverband Österreich, den Verband Österreichischer Volkshochschulen und dem Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreich, also dem WIFI. Die, aus denen setzt sich die Jury zusammen, aus Journalisten und Vertretern dieser einzelnen Verbände, und die wählen dann die Preisträger in diesen drei Kategorien. Und ja, falls ihr euch wundert, hier, yeah. das hat gepiept und da habe ich nachgeschaut. Mein kleiner Schummler. Nun habe ich für euch hier das Video. Äh, ist nur ein kurzes Handy-Video, weil ich nicht wirklich damit gerechnet habe. Ich dachte wir gehen dahin, Radis trinken und ein bisschen Cannabis nippen. Äh, das ist dann wirklich der Preis. Da gibt, damit habe ich nicht gerechnet, deswegen war, man auch, war ich auch unvorbereitet und habe nur das Handy mitgehabt. Aber mein Assistent, der Stefan, war sehr fix und hat äh, nett mitgefilmt. Ja, das, ja. Ernst Spiesberger wurde 1967 in Munden geboren, lebt und arbeitet in Wien. Nach seiner Zimmermannslehre und der Gesellenprüfung arbeitete er als Autodidakt in den Bereichen Skulptur, Malerei und Keramik.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 Ingenieur Rudolf Danton, an Ernst Spießberger und an Martin Habacher, und ich darf Sie zu mir ausbilden. Ich muss ehrlich sagen, ich bin total überwältigt. Das war ich nicht vorbereitet. Ich bin gedacht, ich komme nur her und, und glückwünsche alle anderen. Ja, ich würde mal. sagen, Und äh, ich denke mal, Martin, du bist bestimmt in der Sendung. Vielleicht weißt du gut ein bisschen mehr. Ich meine, vielleicht nur dazu zu der Sendung. Wir haben nur fünf Sendungen gemacht, ja, und haben jetzt schon zwei Preise bekommen. <lacht> da habe ich habe etwas der Flechtes gewissen, dass ich nicht mehr Sendungen gemacht habe. Dann, äh, okay. Es ist genau richtig. Das beste ökonomische Ergebnis. Zwei Preise für ein Volk. <lacht> ah, ja, auch von meiner Seite. Danke. Ich werde immer angesprochen, Hätte bis bist ein Mann von Zitronenwasser. Ah, nein, ich bin nur das Gesicht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 ja, ich hoffe, ähm, ihr habt eine Sendung zu gesehen, wenn nicht, gebe ich den Link rein, dann findet die Sendungen auf YouTube, euer Feedback äh, würde mich interessieren, und wir haben jetzt eine Nachfolgesendung, äh, werde ich auch den Link hier unten einbinden, die nennt sich Sendung ohne Barrieren, da moderiere ich wieder, auch wieder mit Ernst Spießberger und diesmal mit Behindertenarbeit.at in Kooperation, Jo, das war's für die Woche, ähm, wir sehen uns nächsten Freitag wieder 16 Uhr, hier auf Mabara TV. Ähm, mir bleibt noch zu sagen, mein Name ist Martin, ich wünsche euch ein schönes Wochenende, und bedanke mich für's Zusehen, Servus!